Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Retro quält sich Folge. Heute ist ein Wunsch von dem Hooli Nerd dran und zwar Ultraman für den Gameboy. Das Spiel ist nur in Japan erschienen, soweit ich das recherchiert habe, aber es scheint sogar auch eine Super Nintendo Version zu geben. Zu der weiß ich jetzt natürlich leider nichts, aber es soll sehr, sehr schlecht sein. Danke an den Huli an dieser Stelle für den Wunsch auf jeden Fall. Ich habe auch unten seinen Kanal verlinkt, falls ihr neugierig seid, schaut mal bei ihm vorbei, der macht auch sehr, sehr schöne Videos. Aber ich will gar nicht weiter voranreden und gleich anfangen. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwo schon mal den Namen gehört, dass es schlecht sein soll. Aber schauen wir mal rein, würde ich sagen. Okay, ähm, also so viel japanisch mäßig wird da wahrscheinlich oben Ultraman stehen. Und ein Player oder zwei Player. Nehmen wir mal in 1. Okay, Stage 1. Okay. Also die Pixelgrafik scheint schon mal sehr durcheinander zu sein. Ist sehr noisy, wie so. okay? Ich bin hier links. Ich kämpfe gegen Godzilla anscheinend. Ich kann treten, ich kann schlagen, okay. Okay. Okay, hey! Also, ihr seht keine Zeitlupe. <lacht> ich kann nicht springen. Okay, jetzt habe ich hier Special Move gemacht. Ich kann nicht springen. Normalerweise bei so ein Roller. Also hier A ist Schlagen, B ist Treten, klar. Aber würde man ja sagen, wenn man nach oben drückt, springt man, ne? Okay, jetzt habe ich ihn. Also es gibt anscheinend viele Special Moves. Also wenn ich jetzt nach oben drücke und Schlag mache, dann hat er. Genau, dann macht er hier den Hadouken. <lacht> Wenn man das so sagt, aber dass er nicht springen kann, das, das gefällt mir irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Weil an den Rand komme ich auf jeden Fall nicht, weil dann macht er immer seine Schwanzattacke. Deswegen, ähm, normal in Nahkampf kann ich gar nicht reingehen. Ja toll, was soll denn das? Verstehe ich nicht. Äh, okay, Push Start, machen wir mal. Jetzt dürfen wir es nochmal versuchen wahrscheinlich. Ja, okay, gut. Aber also man kommt nicht an ihn ran und dass man nicht springen kann, finde ich ganz komisch. Ich versuche es einfach mal, irgendwelche Special-Attacken. Hey! So. Aber wenn man auch sieht, unten links und rechts sind ja wahrscheinlich die Lebensbalken. Aber das, das mit dem <lacht> Es ist so schwerfällig. Es spielt sich so schwerfällig. Also, Kairo, ist Ultraman irgendwie im Godzilla-Universum unterwegs oder... Ich schätze mal, es wird wahrscheinlich irgendein Film-Franchise oder sowas sein. Ah, Mann, ey. Mann! Ey, man kann ja... Das ist der erste Gegner. Wow! Uh, habt ihr das gesehen? Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe was gemacht... BAM! Okay. Aber auch selbst so. Zack, zack, zack, zack, zack. <lacht> Weil ich drücke es einfach immer nach unten und beide Knöpfe auf einmal. Dann macht er hier die Attacke. Zack. Das scheint ziemlich cheesy Way zu sein, das zu schaffen. <lacht> äh, obwohl er. Aber. Ich kriege auch immer selber Schaden, ne? Hä, warum geht das jetzt gerade nicht? Oh, Schon wieder tot! Und die Musik, die macht es auch nicht besser, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ich glaube, ich werde nicht lange durchhalten. Zack! Boah! Habt ihr das? Ohoho! Oh. Wieso habe ich das so viel Schaden gemacht? Zack! Keine Ahnung, ich drücke jetzt einfach immer beide Knöpfe auf einmal. Das scheint da hier sowas zu machen. Komm, komm, komm, komm. Also anscheinend muss man hier viele Kombos benutzen. Also mit normalen Schlagen kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Zack. Aber das Problem ist, die ganze Steuerung, die fühlt sich... Ihr seht es vielleicht selber vom Gameplay, es ist sehr langsam. Und so ist aber auch die Steuerung. Also... Da habe ich schon solche Prügelspiele besser auf den Gameboy gesehen. Das ist jetzt keine Entschuldigung. Zack, zack. Ah, okay. Ich, ich, am besten glaube ich räume ich immer einmal rein und dann gehe ich wieder zurück. Oh, was hat er mich getreten? <lacht> Mit seinem Schwanz hat er einfach eine höhere Reichweite. Wie geht denn die Rolle rückwärts? Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt im Handbuch irgendwie erklärt ist. Hier ähm ja, habe ich am Anfang so ganz viel Schaden gemacht. Ah, okay, nach oben und... Okay, ich bin jetzt hier am Rand ange... Garten. Könnte knappe Sache werden, würde ich sagen. Zack, zack, zack! Jetzt habe ich ihn hier im Uppercut-Lock. Und, und, und, und! Finish! Ja, wie denn? Hä? Wie, jetzt muss ich noch einen Finish-Move machen? Ja, wie denn? Hey! Hey, du bist besiegt! Hey! Ich hab. Ich hab ihn doch! Okay, komm. ein Versuch machen wir noch. Ich, ich hab ihn fast gehabt. Aber oh, es ist. Also, ich bin mit dieser Godzilla-Lore nicht, nicht so wirklich verankert. Ist Ultraman Godzilla-mäßig unterwegs? Also, es wird zumindest einige Klischees hier. Ah, zack, Zack, Zack. Ja. Und wieso hat das gerade geklappt und jetzt nicht? Zack, Zack. Oh. Das Problem ist, man, man muss hier solche Moves irgendwie ähm, ausnutzen. Zack, Zack, Zack, Zack. Zack und wieder zurück. Haha, das war doch mal ideal. Also. Auch wenn man hier sowas ausnutzen kann. Zack. Oh, habt ihr das Ausweichen gesehen? Das macht trotzdem keinen Spaß. Ich merke, ihr merkt, ihr seht es ja selber. Es, ist, es fühlt sich alles so, so extrem langsam an. Dieses Schild, was soll denn das sein? Okay, das ist klar. es soll irgendwie was abblocken. Klar, logisch. Aber. Wieso kann man hier nicht springen? Okay, das sollen ja hier so 50 Meter Kehrtouren sein, irgendwie, ne? Aber selbst. Kann Godzilla springen? Das ist ja eine Frage, ne? Wahrscheinlich nicht. Du es ja Erdbeben geben, wahrscheinlich. Naja, ja. diese Faust, was das sein soll. So, ich versuch's doch mal. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Wieso hat der jetzt eigentlich so viel wenig den? Oder oder speichert er das quasi aus dem letzten Match? Dass das quasi so ähm, Effekt von dem Continue ist. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. So, jetzt finde Aber er, er, er tritt mich ja weg. Finde ich. Das ist bestimmt irgendein Spiel. Nein! Weil man auf Start drückt, springt man. Select ist Pause. Bam. Okay. <lacht> Aber wie finde ich den? Es bestimmt irgendeine Tastenkombination für ne. Okay. Ey mit Start. Das, das heißt, man muss da jetzt ständig den um, umgreifen. Ich habe mich schon wohl, warum es kein Springen gibt. Aber das ist von der Steuerung ja so bescheuert. Warum hat man das nicht einfach nach oben gemacht? Ich weiß nicht, wie ich ihn finishen soll, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Da ist wahrscheinlich irgendeine ganz clevere Kombination zu. Und BAM! Ich hab dich auf den Boden geworfen. Warum muss ich denn jetzt einen spe speziellen Finish Move machen? Ich verstehe das nicht. Und wieso wehrt er sich immer noch, wenn ich ihn eigentlich finishen soll? Bei Mortal Kombat, da stehen die ja auch quasi betäubt da, dass man noch den letzten Move machen kann. Aber, aber Start, spring, ey. Oh, aber auch, guck mal hier. Uh, wenn ich auf Start spring und den nach oben mache, dann macht er den Supersprung hier. Start, ne, ist so das Springen und Start nach oben. Warum haben die nicht einfach, ich weiß nicht. Die Tasse haben sie halt für irgendwelche Kombos mit benutzt nach oben, ne? aber ja, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. <lacht> das Spiel ist echt Müll. Da hätte man wirklich einiges draus machen können, aber wenn wenigstens nach oben springen wäre. Das ist ja bei diesen Spielen aus, aus diesem Genre, ist das ja Standard. Verstehe ich nicht, echt nicht. <lacht> naja. Aber danke, dass ihr reingeschaltet habt und danke an den Hudi für den Wunsch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.